Also, ich bin Klaus Hermann und ich studiere Geografie hier an der Goethe-Uni und bei unserem Projekt geht es nicht um eine Dissertation, auch nicht um eine Aussage, die mangelnden Respekt einer anderen Person gegenüber ausdrücken soll, nämlich ein Dis. nein, bei Dis handelt es sich um digitale Stadtexkursion für Studierende. Warum eine digitale Stadtexkursion? Der Umgang mit digitalen Geomedien kann mittlerweile zu einer Kulturtechnik gezählt werden, Google Maps zum Beispiel. Und bezüglich des Lernens mit Geoinformation ruft das neue Bildungskonzepte auf den Plan. Und hier wird deutlich, dass Geomedienanwendungen, digitale Geomedienanwendungen in der Universität auch gezielt eingebunden werden sollen. Und was wollen wir also? Wir wollen den Tutoring-Mentoring-Kurs des Geografiestudiums an die medialen, lebensweltlichen Umstände heutiger Studierender anpassen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die verpflichtende Stadtexkursion in Frankfurt zu digitalisieren und mit neuen Medien zu verknüpfen, mit verschiedenen Medien. Dabei sind höhersemestrigere Studierende die Tutoren und ähm, die Erstis und Zweitis die Mentees. Bisher wurden die Stadtexkursionen mit großen analogen Mappen im DIN A3 Format, wie hier zu sehen, äh, und ausgedrucktem Skript durchgeführt an einzelnen Standorten wurden so die Stadtentwicklungsprozesse praktisch und unmittelbar erläutert mehr oder weniger schlecht. <lacht> die Mappen sind nicht immer vor Ort so super zu handeln. Wir wollen nun also wie wollen wir nun diese Stadtexkursion digitalisieren mit Storymaps? Storymaps sind online basierte Anwendungen, die verschiedene Medien Bilder, Videos, interaktive Karten, Webseiten miteinander verknüpfen können um geografische Inhalte als Geschichte aufzubereiten. Dadurch ergeben sich neue inhaltliche Vernetzungsmöglichkeiten in konzentrierter Form. Ähm, an den jeweiligen Exkursionsstandorten ergänzen sie dann den unmittelbaren Eindruck mit Hintergrundinformationen und Studierende können auch nach dem Bring-Your-Own-Device-Prinzip ihr eigenes internetfähiges, mobiles Endgerät verwenden, also auch ihr Smartphone oder ihr Tablet. Ja, so, durch das wird unsere Exkursion in Zukunft ähm, erstens anschaulicher und kontextintensiver vorgetragen werden, zweitens besser vor- und nachbereitet werden, drittens für andere Projekte zur Verfügung stehen, zum Beispiel für Hausarbeiten, immer, weil sie immer im Netz abrufbar sind und viertens, für mich ganz wichtig, einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie die Inhalte in dieser Exkursion thematisiert und ähm, besprochen werden, einleiten, didaktisch gesprochen kann diese Exkursionsform mit der frontalen Vortragsweise Schluss machen. Die Mentis werden erstens aktiv tätig, anstatt passiv berieselt zu werden, und können sich zweitens nun am Standort alle Informationen selbst erschließen, selbst holen und anschließend auf gleicher Augenhöhe den Standort mit den Tutoren diskutieren. Und Für die Erstellung unserer Storymaps haben wir auf die derzeit ausgereifteste App zurückgegriffen und zwar auf die, die Arcis online zur Verfügung stellt. Arcus Online ist eine Open Source Software von Esri und demnach kostenlos. Esri ist ein Softwarehersteller von Geoinformationssystemen und verkauft auch Produkte, jedoch ist das hier kostenlos und ich will auch nicht zu viel Werbung darüber machen. Da die Stadtexkursion ohnehin ein fester Bestandteil und ein fester und verpflichtender Bestandteil des Geografiestudiums ist, kann also von einer Nachhaltigkeit, von einer andauernden Nachhaltigkeit ausgegangen werden. Die Hiwis werden sich also in Zukunft mit der Aktualisierung der Storymaps kümmern, wie Sie es vorher mit den Mappen auch getan haben. Und sonst gilt auch immer, Nachhaltigkeit hat Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.